Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMPWI oder der Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und ja, heute mal wieder ein kleines Video hier am Start vom Boss, ja vom alten Boss, meine Freunde, ja. Erstmal direkt am Anfang, ja. Erstmal um das klar zu machen, das Video, also das letzte Video, sehr gut angekommen, meine Freunde. Ja, also viele meinten, ja Boss, bring den alten Boss zurück, lass ihn aus dem Käfig. Und da dachte ich mir so, Bitch, please, ja, wenn ihr das wirklich wollt, dann baller ich das wieder raus, ja. Ist an sich so mein wahres ich ich dachte mir so, ja, bin ich ein bisschen netter, bla bla bla. Aber scheiß drauf, Jungs, wenn ihr wirklich mein wahres Ich sehen wollt, dann ballere ich das auch wieder raus. Und fange ich am besten auch gleich mal an, ja. Ich habe ja schon im letzten Video angekündigt, dass mir diese ganzen Piste auf YouTube total so richtig auf den Sack gehen. ja. Also, sonst könnte mir das ja wirklich egal sein, was die ganzen Hubrenzhöhle da machen oder diese ganzen Bastarde. Aber nein, meine Freunde, ja, der Boss hat sich da in seiner Ehre quasi angegriffen gefühlt. Und fragt euch, warum, warum ist das so? Und zwar liegt es daran, ja, dass ich ja auch quasi Teil dieser Plattform bin. Und wenn ich auf dieser Plattform Hurensöhne bin, bin ich ja auch irgendwie, ja, ähm, fühle ich mich dazu hingezogen, ja, quasi, dass es das ein Teil von mir ist. Und ja, das kann ich mir einfach nicht gefallen lassen. Und deswegen bitte jetzt mal ein bisschen aufgeräumt, meine Freunde. Aber bevor ich jetzt hier auf einzelne Personen eingehe, muss ich da erstmal euch klarstellen, dass allgemein, ja, 90% dieser Menschen auf YouTube Bastarde sind, ja. Da gibt es wirklich ganz wenige Ausnahmen, die das nicht sind kann ich ja mal so ein paar aufzählen. also zum einen hier natürlich ich, ja, ich bin sowieso der Opa Baba, also, ja, also da muss ich eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, auf jeden Fall, sonst noch hier, Marcel Skorpion, an sich auch ein korrekter Typ, also gegen den habe ich nichts, genauso wie Wiska Barca oder die ganzen Jungs von denen, also jetzt nicht die ganzen Jungs von denen, aber so ein paar Leute von denen noch, da mein Kollege Daquan natürlich hier, Red ist auch korrekt, und ja, das sind so an sich die korrekten Leute, die ich so kenne, aber der Rest, 90% Hurensöhne, meine Freunde. Aber zu jedem von denen kann ich ja gar kein Video machen, meine Freunde. Das ist ja unmöglich. Ja? Selbst für den Boss ist das ein zu hohes, ähm, ja, ein zu hoher Auftrag, sage ich mal. Aber ich habe mir so gedacht, es gibt so, ja, eine Platzierung, ja, eine, eine wie nennt man sowas, so, drei Oberhurensöhne, ja. Und zudem werde ich halt quasi mal so einzelne Videos machen, quasi zu den Häuptlingen der Hurensöhne, ja, so, so nennt man das. Die Häuptlinge der Hurensöhne, das finde ich ein passendes Wort. Und da werde ich quasi, da sind jetzt quasi die Indianer und ich bin die Amerikaner, ja, obwohl jetzt Amerikaner an sich jetzt auch nicht so die allerkrassesten Menschen sind. Aber quasi werde ich die Indianer ausrotten, meine Freunde, ja, so kann man das jetzt quasi nennen, werde ich quasi die Häuptlinge töten, so metaphorisch gesehen. Und ja, so werde ich das quasi jetzt dann übernehmen mit den Videos, also da könnt ihr euch auf jeden Fall auch viel gefasst machen. Da gibt es auf jeden Fall drei Typen, meine Freunde, ja, mit die werde ich auseinandernehmen, wie Bauspielkasten-Sachen, ja, die man so zusammenbaut, kann man ja auch auseinandernehmen. So werde ich es auf jeden Fall machen. Und Jungs, das glaubt ihr gar nicht, ja. Zwei von diesen drei Leuten sind da, glaube ich, schon mal ein bisschen bekannt, also zu dem habe ich mich schon mal ein bisschen geäußert. Zu einem noch gar nicht, ja, das werden komplett neue Sachen sein. zu zwei von diesen minderwertigen Menschen, ja, ist schon mal ein kleiner Tipp, sage ich. Wird auf jeden Fall was kommen, da könnte ich auf jeden Fall freuen. Ich glaube, ich fange auch so quasi von dem dritten Platz an und steigere mich dann zu dem ersten Platz. Und zu dem kommt dann wahrscheinlich, keine Ahnung, ein 10 Minuten Video, wo ich nur über diesen Gurensohn rede, meine Freunde. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall, ja, freuen. Wird auf jeden Fall amüsant, so wie ein Elefant, ja. Kleiner Freestyle hier vom Boss. Und Jungs, ich möchte euch da wirklich nicht zu so viel versprechen, aber da werden auf jeden Fall Mütter gefickt. Das ist man ja auch vom Boss gewohnt, ist ja jetzt nichts Neues, sag ich mal. Und erstmal zum Gameplay im Hintergrund ist auch wieder von meinem Kollegen Daquan, Also checkt den Typen auf jeden Fall ab. Hab auch mit dem Video ja? also ein Video aufgenommen. Ja, so ein paar 1000 Abonnenten-Special. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ist auf jeden Fall ein krasses Video. Da wurden dem Boss so ein paar tricky Fragen gestellt, die natürlich nothing special für mich waren. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Aber noch was zu den huren Ja, bevor jetzt viele meinen, so ja, Boss, du kannst doch jetzt hier nicht einfach grundlos irgendwelche Leute beleidigen. Das Ding ist, diese Menschen, ja, ich habe ja so einen gewissen Bezug zu denen. Also die haben ja auch mich schon mal, also damals war das, was ich damals war, das, die haben mich auf jeden Fall schon mal persönlich angegriffen. Und ja, die haben halt Glück, sage ich mal, dass die nicht so in meinem näheren Umfeld sind, weil sonst hättest du auf jeden Fall schon die ein oder andere Stelle gehagelt, meine Freunde, ja. Da könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein, wie sichere Seile, ja, die sind ja auch sicher. So sicher ich könnte euch da sein. Und ja. Wie gesagt, also es ist nicht ohne Grund, da werden dann auf jeden Fall Fakten kommen, da könnt ihr euch drüber freuen, meine Freunde. Oder auch Analysen, mal gucken, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das machen kann, wenn man so Videomaterial von anderen benutzt. Ob das so geht, schreibt mir das mal ein besten in die Kommentare, dann könnte ich das viel besser analysieren. Wenn nicht, mach ich das halt irgendwie provisorisch, ja, kriegt der Boss auf jeden Fall schon hin, wird kein Problem von Design. Und ja, mal gucken, wenn ihr, da ahnung, schreibt mir das echt mal in die äh, Kommentare, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und war es auch jetzt von dem Video, also es war jetzt nur mal so... Wie, ähm, damit ihr so eine Vorstellung habt, äh, wie die Videos dann kommen werden, mit dieser Gliederung von den drei häuptling und so Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, denn mit der Boss euch loben. Und euer EMPWI oder -E Boss ist out here bitches, no homo und